Servus und Hallo auf meinem Kanal, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, heute wieder ein Review und zwar über die Olight Seeker 2 Pro. Oh, die Taschenlampe ist brandneu auf dem Markt, die gab es vorher noch nicht. Und ich habe sie mir für euch mal angeschaut, bleibt einfach dran. Die Olight bietet 5 Leuchtstufen, von 5 Lumen bis 3200 Lumen und eine Leuchtreichweite von 250 Metern. Die Lampe wird mit einem wiederaufladbaren 5000 mAh Akku geliefert. Mit dem großen Akku kann die Lampe bis zu 12 Tage in Betrieb sein. Man kann die aktuelle Leuchtstufe und die verbleibende Batterieleistung durch die visuellen Indikatoren ablesen. Damit die Taschenlampe schön rutschfest in der Hand liegt, ist ein Silikongriff mitverarbeitet. Die Lampe wird mit einem L-Dock und einem magnetischen Ladekabel ausgestattet. Das L-Dock ist für die Wandmontage gedacht, so kann die Taschenlampe dort angehängt werden bzw. aufgeladen werden. Wieder eine rundum gelungene Taschenlampe von Olight, solide verarbeitet, fühlt sich top an, hochqualitativ und eine super Leuchtreichweite. Die Bilder sprechen ja hier für sich. So, das war's auch schon. Danke fürs Reinschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal auf meinem Kanal hier und hoffentlich wieder in der Natur, im wunderschönen Wald. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Servus, ciao.